DRK-Kreisverband Karlsruhe kommen? Das ist unser Kreisverband Karlsruhe. Der DRK-Kreisverband Karlsruhe e.V. ist einer von 34 Kreisverbänden im Landesverband Baden-Württemberg. Hier überall könnt ihr unsere jk gruppen im Stadt- und Landkreis Karlsruhe finden. Der DRK-Kreisverband Karlsruhe wurde 1947 gegründet und ist einer der größten Kreisverbände in Deutschland. Unser Kreisverband gliedert sich in 87 Ortsvereine, 93 Bereitschaften, 8 Gruppen Sozialarbeit und 52 jk gruppen Das sind über 3.800 ehrenamtliche Mitglieder, davon 850 im Jugendrückkreuz. Dazu kommen 45 Kooperationsschulen mit 1.000 Juniorhelfern und Schulsanitätern. Im Hauptamt gibt es 400 Mitarbeiter im Rettungsdienst, 70 im Krankentransport, 40 Mitarbeiter in der Verwaltung und 105 in den sozialen Diensten. Das Gebiet der Rettungsleitstelle Karlsruhe ist in Baden-Württemberg der größte Rettungsdienstbereich mit einer Fläche von 1248 Quadratkilometern. Um die anfallenden Einsätze zeitnah und effektiv zu bewältigen, unterhält der Kreisverband insgesamt 16 Rettungswachen, in denen insgesamt 35 Fahrzeuge stationiert sind. Was unseren Kreisverband so besonders macht, das wissen unsere Mitglieder ganz genau. Unser Maskottchen. Igel Ersen. Der Erwin. Igel, Erwin. Igel Erwin. Einfach zum Knuddeln. Immer im Mai. Familientag. Zootag. karl familientag Im Karlsruher Zoo. Am Spielfeldrand sind wir vertreten. Post vom DRK. Unser Rotkreuzmagazin. Immer auf dem neuesten Stand. Spannende Berichte. Nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder zu mitmachen. Was geht mit? Alle Bastelideen. Kindernoteinsatz. Für alle Kinder. Bei Kindernotfällen. Das kindernetz Wir bilden unsere eigenen Notfallsanitäter auf. Mein Traumberuf. Notfallsanitäter. Unsere Notfallsanitäter sind echte Helden. Hilfe auf Knopfdruck, Hausnotruf, Hilfe für Ältere, Erreichbarkeit rund um die Uhr, Hilfsbereitschaft, immer für einen da, rund um die Uhr für sie da, Vorbereiten auf Notfälle, Reale Übung, Notfalldarstellung, Schminken, Darstellen, Realistische Notfalldarstellung, die vielfältigen Fortbildungen, Ausbildungen, also viele Übungen mit anderen, Übungen für den Ernstfall, Kältebus für die Armen. Der DRK Kältebus. Hilfe für alle. Egal in welcher Lebenssituation. Herzenswärme gegen Kälte. Alten Uniformen, neues Leben einhauchen. Was alt macht neu. Immer kreativ. Recycling. Recycling. Upcycling. Luise von Baden. Die schöne Luise. Mitbegründerin des Roten Kreuzes. Statue im Karlsruher Zoo. Statue im Zoo. Verbündete von Henry Dunant, Schwestern in Karlsruhe, gehen zurück auf Luise von Baden. Sind für ältere Menschen da. Farbkabelle von Luise. Hier ruht Luise von Baden. Henry de Norweg. Henry Weg. Weg in Balkon. Wanderweg. Unser Teddybär, Der größte Teddy der Welt. Brownie Dunant, Der Kusche was geht mit unserem Essen? Unser Kochbuch. Rezepte vom Jugendrotgräu. Spaß beim Kochen. Sehr lecker. Filmteam. Film Unser Filmteam mit eigenem Studio. Informationsvideos. Wir betreuen ältere Menschen. Essen auf Rädern. Hilfsmittelverleih. Bewegungsgruppe. Betreuungsverein. Der das freiwillige soziale Jahr. Tafel und Kleiderleben. Blutspende. Flüchtlingshilfe. Suchdienst mit Kreisauskunftsbüro. Ein tolles Team. Eine starke Gemeinschaft. Gegenseitig helfen. Zusammen. Verschiedene Altersgruppen. Lernen. Die Liebe zum Menschen. Freundschaften. Bei uns ist jeder willkommen. Du wohnst im Stadt- oder Landkreis Karlsruhe und hast Lust auf Aktivitäten im Jugendrotkreuz? Dann melde dich!